Vanlife Geheimnis Nummer 1 Was euch keiner verrät Macht ihr erstmal seit ungefähr zwei Monaten Vanlife dann gewöhnt ihr euch so sehr daran, dass ihr draußen unterwegs seid dass ihr es in einem Haus kaum noch aushaltet Man ist beim Vanlife ständig den äußeren Temperaturen, den Wind und den Geräuschen ausgesetzt und in einem Haus ist man komplett abgeschottet Wenn man drüber nachdenkt, macht das Sinn Weil... Millionen von jahre waren wir Nomaden, sind durch das ganze Land gezogen, waren ständig draußen und vor paar tausend Jahren, was evolutionstechnisch ein sehr kurzer Moment ist, kam wir auf die geniale Idee Häuser zu bauen und uns abzuschotten. Seid ihr erstmal im Vanlife ein bisschen unterwegs, gewöhnt euch ganz schnell daran wieder ständig draußen zu sein. Ich sitze jetzt zum Beispiel seit einem Tag hier in diesem Haus und alles woran ich denken kann ist,